Klar, ja, äh, schönen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie haben nur Gutes über mich erzählt. Ähm, es wird heute gehen um das Thema Freiheit und Wahrheit in der Wissenschaft. Insofern wird der Fokus eher darauf liegen, auf der Wissenschaft und der Wissenschaftskommunikation, was ja damit ähm, natürlich einhergeht. Ähm, ich würde sagen, ich ich funktioniert das so? Sehen Sie dann jetzt die zweite Folie auch? Eine Zurückmeldung? Ja. ja, läuft. Super. Genau. Ähm, speziell geht es ja darum, dass wir ähm, so einen gefühlten äh, Gegensatz haben zwischen der Wissenschaft, den hehren Idealen, die wir so also in der Wissenschaft verfolgen, äh, streben nach Wahrheit, die Erkenntnismethode und so weiter, und andererseits dem Wissenschaftssystem, in, innerhalb dessen wir arbeiten als Wissenschaftler, ähm, dass es uns aber andererseits nicht leicht macht, genau diese Ideale auch zu verfolgen. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, können uns das als halt so einen fortlaufenden Prozess denken. Also man kann im Grunde einsteigen, wo man will. Ich fange jetzt mal ganz oben an. Dass man zunächst mal beginnt mit Beobachtungen. Das kann was ganz Alltägliches sein. Was sehe ich in der Natur? Was sehe ich so im alltäglichen Kontakt mit anderen Menschen? Also es können so Erfahrungen, seine eigenen Gedanken, das, was man gelesen hat, ganz viele verschiedene Eindrücke, die halt auf einen Und äh, wo man dann überlegt, ähm, was, äh, was ist das eigentlich, was steckt dahinter. Es geht dann speziell darum, bestimmte Regelhaftigkeiten und Muster zu erkennen. Ähm, was haben bestimmte Phänomene gemeinsam? Hängt das irgendwie zusammen? Also wir Menschen sind ja sozusagen sehr gut darin, bestimmte Muster zu erkennen und auch Regelhaftigkeiten zuzuschauen. Der nächste Schritt wäre dann also, dass man interessante Fragen überlegt. Also wie es dazu kommt, dass dieses Muster überhaupt äh, zustande kommt. Das ist so der Versuch, so eine Kausalität herzustellen, zwischen der Beobachtung und dem, was dem möglicherweise vorangeht. Auf dieser Grundlage lassen sich dann Hypothesen formulieren, dass man dann überlegt, So, was sind denn so die allgemeinen Gründe. Also man kann sich natürlich im Prinzip mal immer vorstellen, dass es so einen speziellen Grund gibt, so was weiß ich, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee, weil ich heute Nacht zu wenig geschlafen habe oder sowas, aber es kann natürlich auch allgemein formuliert werden, dass man sagt, so Leute haben mehr Lust auf koffeinhaltige Getränke, wenn sie äh, zu wenig schlafen können. Ja, genau, also das wäre dann sozusagen so der Versuch, so einen allgemeinen Grund ähm, aufzustellen, der über die spezifische Situation hinausreicht. auf dieser Grundlage lassen sich dann so prüfbare Vorhersagen auch äh, entwickeln. So, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich Leute schlafdeprimiere also die nicht schlafen lasse, dann würde ich dann beobachten, wie ist denn da die Reaktionsstärke, wie viel Lust auf Kaffee haben die im Vergleich zu einer Gruppe, die nicht schlafen kann, wie sie es lassen sich dann wiederum Daten sammeln, um diese Vorhersage empirisch zu überprüfen, dass man äh, schaut, woher die äh, relevanten Daten kommen können, das kann so aus der Literatur sein, das ist sowieso immer der erste Schritt, den man halt machen sollte. Auch so eigene Beobachtungen, formale Experimente, das wäre jetzt zum Beispiel ein experimentelles Design, wo man die Bedingungen variieren kann, und das Ganze idealerweise auch repliziert. Also zu den Problemen der Replikation von Studien werde ich vielleicht auch nochmal kommen. Und das Ganze ist dann so dieser kleine Kreisprozess, der dann dargestellt ist, dass man dann auch die Hypothesen entweder verwerfen kann oder auch erweitern, verfeinern und so und so. Und letzten Endes geht es dann auch darum, so eine allgemeine Theorie zu entwickeln, dass man dann versucht, irgendwas, so ein Paradigma oder eine gesamte Theorie dann zu schaffen, die eben konsistent ist mit diesen Beobachtungen insgesamt. Und auf dieser Grundlage lassen sich dann auch wieder Beobachtungen machen, immer mit sozusagen der Annahme, das ist ja sozusagen die Grundlage jeder empirischen Wissenschaft, dass es auch falsifizierbar sein muss, dass es Beobachtungen geben muss, die sozusagen die Theorie widerlegen können oder zumindest Teile davon. Das ist so das hehre Ideal, wie das Ganze dann laufen sollte. Ähm, tatsächlich funktioniert das Ganze so ein bisschen anders. Man denkt immer so, das ist dann so auf einmal der Geistesblitz, und dieses Heureka, ähm, aber in Wirklichkeit läuft das häufig ganz anders. Also wenn man zum Beispiel so eine statistische Berechnung macht oder so, SPSS ist so mein Nemesis, der dann ab und an noch mal abstürzt, und so dass man sich dann ärgert oder dass man feststellt, man hat irgendwie bei einem Fragebogen vergessene Seite zu kopieren oder sowas. Also lauter so unvorhersehbare Dinge, die dann passieren. Das kann alles vorkommen. Und insofern ist das so ein bisschen die realistischere Sicht vielleicht, dass einiges schief gehen kann und dass es auch nicht immer so dieses schöne Ideal ist, dem wir in der Realität auch folgen können. Der Kollege Sanjay Srivastava, das ist ein Sozialpsychologe aus den USA, der hat einen Syllabus erstellt, also sozusagen so ein Seminarkonzept, das er mit dem schönen Titel Everything is Fact bezeichnet hat und er definiert die Faktness sozusagen als schwierige konzeptuelle Herausforderung für die tätigen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen entweder keine umsetzbaren, lebensnahen Lösungen zur Verfügung stehen oder diese in der Praxis routinemäßig ignoriert werden. Und das analysiert er jetzt anhand verschiedener, äh, verschiedener Einzelphänomene, also zum Beispiel das Publikationssystem. Wenn wir Wissenschaft kommunizieren, funktioniert das in der Regel, dass wir ähm, so einen Artikel in Journal einreichen, so eine wissenschaftliche Zeitschrift und versuchen unsere Erkenntnisse dann innerhalb von einer Fachcommunity zu vermitteln. Andererseits ist so das Problem, dass Publikation sehr relativ zu sehen ist, denn meistens werden diese Artikel dahinter sogenannten Paywalls versteckt, dass wir also bezahlen müssen, um die Artikel zu lesen. Also manchmal ist es ganz lustig, da müssen sogar die Autoren selber bezahlen, dass wir so kein eigenes Exemplar haben und keinen freien Zugang auf das, was wir selber geschrieben haben. Diese Wissenschaftsverlage, die sind natürlich profitorientiert. Das sind keine, also keine Institutionen, die irgendwie das Wohl der Menschheit im Blick haben. Das müssen wir, denke ich, ganz realistisch sehen und die bevorzugen auch bei der Auswahl der Artikel so das Neue vor dem Wahren. Das ist nochmal so ein ganz interessantes Phänomen, Das also Artikel, die irgendwie so ein bisschen was Sensationelles haben, irgendwie so einen tollen Befund, was jeder irgendwie so, so nachvollziehen kann oder was einfach cool ist dass das eine größere Wahrscheinlichkeit hat, veröffentlicht zu werden, also angenommen zu werden nach dem Peer-Review-Prozess. Also die wissenschaftlichen Artikel, die werden ja immer begutachtet von anderen Wissenschaftlern. Und dass sozusagen da so eine gewisse Bevorzugung besteht, so das Sensationelle, wie das in anderen Medien ja auch der Fall ist, zu präferieren. Wir haben da natürlich noch so ein Problem, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kostenlos für die Verlage arbeiten. Also sie müssen sich das mal vorstellen, das sind hochqualifizierte Personen, die die eingereichten Artikel begutachten, weil sie letzten Endes abhängig davon sind, dass ihre eigenen Artikel auch begutachtet werden. Insofern schafft das dann so eine Abhängigkeit, und letzten Endes profitieren davon die Verlage. Also im Grunde ist es ja so, man liefert denen das Material, also die Artikel. Man macht im Grunde die ganze Arbeit, indem man das begutachtet. Und letzten Endes ist der Aufwand, den die Verlage eigentlich haben, minimal. Oft ist es auch noch so, dass die Herausgeber ja auch Wissenschaftler sind, die das halt dann in ihrer teilweise ja nicht vorhandenen Freizeit auch machen von Deal und dem Elsevier-Boykott haben Sie vielleicht auch gehört. Also Es gibt ja inzwischen da auch Bewegungen, so insbesondere die Elsevier-Verlagsgruppe zu boykottieren unter Wissenschaftlern, dass, halt, dass man halt keine Artikel mehr für die begutachtet und so weiter. Und das Gegenmodell dazu ist die Open Access-Bewegung, dass man also versucht, tatsächliche Publikationen zu erstellen, also wissenschaftliche Befunde zu veröffentlichen, die der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, idealerweise auch mit allen Daten, mit den Untersuchungsprotokollen und allem, was dazugehört, dass man das Ganze sozusagen nachkochen kann. Das ist ja so die Idee dahinter, dass man also jede, jeden empirischen Befund auch nachvollziehen kann. Das zweite Beispiel, was er für Faktnus hat, ist die Signifikanztestung. Das ist jetzt insbesondere so ein Phänomen aus den empirischen Wissenschaften, die sogenannte Nullhypothesen-Signifikanztestung. Wir gehen dabei davon aus, dass wir sozusagen erstmal eine Nullhypothese haben. Nullhypothese bedeutet, wir haben keinen Effekt. Das heißt, wenn wir zwei verschiedene Gruppen untersuchen, würde das heißen, wir haben keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Wenn wir Zusammenhänge untersuchen, würden wir sagen, wir haben keinen Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Phänomenen. Und ausgehend von dieser Nullhypothese bestimmen wir dann, wie wahrscheinlich es ist, dass wir so einen empirischen Befund oder einen stärkeren Befund beobachten können, wenn diese Nullhypothese wahr wäre. Im Grunde ist das so eine Art Irrtumswahrscheinlichkeit, dass wir also sagen, wir nehmen eigentlich an, es gibt keinen Unterschied zwischen den Gruppen und jetzt beobachten wir einen Unterschied und gucken also jetzt, wie wahrscheinlich das ist, dass die Nullhypothese trotzdem wahr wäre. Wenn diese Wahrscheinlichkeit jetzt so eine bestimmte Schwelle unterschreitet, ist dieses Ergebnis statistisch bedeutsam. Wir sprechen dann von der sogenannten Signifikanz und damit auch potenziell publizierbar. Also auch da gibt es so einen gewissen Bias, dass also statistisch signifikante Ergebnisse eher publiziert werden und die, die halt zeigen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Gruppen, dass es keine Zusammenhänge gibt, dass die viel weniger interessant sind. Was schade ist, weil die ja letzten Endes auch was aussagen, wie die Realität eben ist oder wie wir sie zumindest approximieren. Ich habe in Klammern jetzt mal so nur Ausrufezeichen gesetzt, weil die statistische Signifikanz eben noch nicht bedeutet, dass irgendwas auch inhaltlich relevant ist. Wenn wir uns jetzt so diesen Publikationsbias anschauen, könnte man sozusagen, wenn man Wissenschaft als Spiel auffasst, sagen, dass das Spiel Wissenschaft derjenige gewinnt, wer halt bei möglichst vielen interessanten Befunden diese im Grunde willkürlich gesetzte Grenze unterschreitet. Im Wissenschaftssystem selber gibt es also falsche Anreizstrukturen. Das zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel bei der Berufung, wenn man sozusagen als Wissenschaftler des Mittelbaus auf eine Professur kommen will, zählen in diesem Berufungsverfahren zumindest so im ersten Schritt der Selektion zum einen die Publikationen. Wir haben gesehen, da gibt es bestimmte Biases. Was dabei zählt, ist einerseits so die Art der Publikation, also Zeitschriften mit Peer-Review, mit dieser Begutachtung von Kollegen zählen mehr als zum Beispiel Buchkapitel, wo dieser Begutachtungsprozess eben weniger streng ist, es sollen möglichst viele sein, also eine lange Liste ist wichtig und letzten Endes kommt so der Impact-Faktor, also wie häufig die Zeitschrift, in der man publiziert hat, insgesamt zitiert wird, auch dieser Index ist kritisierbar. Also das sind so die Indikatoren, die dann zählen. Die Art zählt halt, also die Art der Drittmittel, die zählt eben auch und die Menge der Drittmittel. So eher hochrangige Drittmittel, die zählen mehr als irgendwie, was weiß ich, so eine kleinere Stiftung und halt möglichst viel eingeworbene Drittmittel, weil die Unis ja auch sparen müssen, wie wir alle wissen. Was weniger zählt ist die Lehre und das wird Sie wahrscheinlich am meisten interessieren so die Kommunikation von Wissenschaft, wobei das im Grunde sehr traurig ist, weil das ja so das ist, was den, was so die Wirkung im wirklichen Leben halt auch zeitigen kann. Dass wir also wenn wir Wissenschaft an ein breites Publikum vermitteln, auch da halt so eine Auswirkung haben können, dass Menschen sozusagen Zusammenhänge dann besser verstehen können und sowas, dass denen das auch was gibt so für ihr Leben und wir halt eben nicht nur innerhalb unserer kleinen Filterblase der Wissenschaft kommunizieren. Insofern ist das eigentlich hochrelevant, also gerade in der Zeit, wo das Misstrauen in die Wissenschaft bei bestimmten Bevölkerungsgruppen auch sinkt, aber das ist es halt eben, was gar nicht verloriert wird. So ein weiteres Beispiel ist das Geld. Das ist jetzt so eine, so ein Beispiel aus China, wo Forscher bestimmte Geldmengen bekommen, wenn sie es schaffen, eine bestimmte, also als Erstautor in bestimmten Journals zu publizieren. Und Sie sehen jetzt hier auch auf der linken Seite die Auflistung der verschiedenen Zeitschriften. Die höchstrangigen Nature und Science, die bringen halt dann auch am meisten Geld. Und da sehen Sie, das ist schon eine ganze Menge, was Sie dann auch bekommen. Insofern ist es halt auch ein sehr starker finanzieller Anreiz, in diese Zeitschriften reinzukommen. Und so Forschungsergebnisse, die können halt dann in gewisse Richtungen verzerrt sein. Und es gibt auch Studien dazu, ich habe Ihnen so ein paar Quellen da unten mal aufgeführt, wann Forschungsergebnisse eher nicht stimmen. Das heißt, wenn die nicht replizierbar sind oder wenn halt irgendwie da was falsch ist. Ein Hauptproblem dabei ist, dass die Stichproben meistens zu klein sind. Das heißt, wir können bestimmte Effekte gar nicht identifizieren, weil wir halt eben eine zu große Unsicherheit haben. Und empirisch zeigt sich dann, dass die publizierten Ergebnisse eher dann falsch sind, wenn die Effektgrößen, also sozusagen die praktische Relevanz, ohnehin eher klein ist. Wenn die Stichproben klein sind, also dass man wenig Aussichten hat, diesen Effekt, den man untersucht, tatsächlich auch aufzudecken, und wenn eine Selektion stattfindet, Sie können sich das vorstellen, Sie haben jetzt zum Beispiel fünf verschiedene Persönlichkeitsdimensionen und wollen jetzt schauen, wie sehen die Beziehungen aus. Und dann machen Sie eine Korrelationstabelle, da haben Sie dann sozusagen alle fünf gegeneinander und haben dann so jeweils Beziehungen zwischen zwei von diesen Konstrukten. Und dann gucken Sie nicht alle an, sondern picken sich irgendwie so eins raus, wo Sie einen besonders interessanten Effekt haben. Und das ist natürlich dann so ein bisschen so, also die, die Rosinen sich aus dem Kuchen zu picken, was halt eben dann kein akkurates Abbild des Gesamtbildes dann ist. Bei sehr standardisierten Verfahren, also wenn zum Beispiel ganz klar ist, wie bestimmte Forschungen zu geschehen haben, wenn es klare Protokolle gibt, ist es eher so, dass die Ergebnisse stimmen und entsprechend dem Umkehrschluss, wenn es halt eben nicht so klar ist und wenn dann sehr großer Interpretationsspielraum ist, was jetzt sozusagen gute Praxis ist, dann ist es eher so, dass die publizierten Ergebnisse eher falsch sind. Die finanziellen Interessen, das hatte ich Ihnen ja eben gezeigt mit der Tabelle, die spielen auch eine Rolle. Und auch wenn das Thema heiß ist, also man hat das ja häufig in der Wissenschaft, dass dann irgend so ein Thema besonders spannend ist und dass alle da irgendwie was machen wollen. Also die dunkle Triade, das ist momentan sowas, also diese, diese bestimmten Eigenschaften, die halt Manager dann haben, und das irgendwie bedingt, dass sie besonders erfolgreich sind, wobei das ganz üble also Psychopathie, Machiavellismus und so weiter ganz negative Eigenschaften eigentlich sind. Das ist momentan so ein heißes Thema. Vor einigen Jahren war es so dieser Fingerquotient, dass man die Länge des Zeigefingers an der Länge des Ringfingers relativiert hat und angeguckt hat, womit das zusammenhängt. Also es gibt dann immer mal so Boden in der Forschung. Was dann wiederum auch dazu führt, dass so ein Thema sehr stark umkämpft, das dritte Beispiel, was Srivastava für Faktlos bringt, ist die schlechte wissenschaftliche Praxis. Das geht jetzt so ein bisschen in das rein, was ich eben gesagt hatte. Hypothesizing after results unknown, das sogenannte Harking. Das sehen Sie da unten bei diesem Cowboy, der da seine Zielscheibe erst mal, nachdem er in die Wand geschossen hat. Das ist sozusagen, das Ergebnis steht schon fest. Er hat in die Wand geschossen und jetzt sagt er anschließend so, ja genau das wollte ich jetzt treffen, genau diesen Punkt. Das P-Hacking, also P ist die Wahrscheinlichkeit, die Irrtumswahrscheinlichkeit, das wäre dann gegeben, wenn man sich nur diejenigen Zusammenhänge rauspickt, die halt eben signifikant sind. Auch dafür gibt es empirische Nachweise, dass das tatsächlich so ist, das kann man so mit zufälligen Verteilungen sich auch anschauen und es zeigt sich da halt eben, dass es überzufällig diejenigen Werte sind, die besonders nah an dieser willkürlichen Grenze, die üblicherweise so bei 5% gesetzt wird, dann liegen. Ideenklau ist auch ein großes Problem ähm, und auch, oder auch so die Daten gleich frei zu erfinden. Vielleicht hatten Sie gehört von dieser Affäre von Diederik Stapel, der ähm, ist auch Sozialpsychologe und hatte eine ganze Reihe von Daten frei erfunden, musste sehr, sehr viele seiner Artikel zurückziehen, hat seine Professur verloren, weil das natürlich ähm, ein ganz krasses Kaliber war, wo man ihn einfach auch nicht mehr tragen konnte. Besonders schnöde war dabei auch, dass er sozusagen die Fragebögen dann weggeworfen hat und hat dann noch die Gummibärchen, die eigentlich für die Probanden da waren, noch selber gegessen. Also das ist schon ziemlich niedrig. Okay, als Konsequenz ergibt sich daraus, dass Artikel korrigiert und zurückgezogen werden müssen. Und Sie sehen jetzt da in der Grafik, dass das tatsächlich so im Aufstreben ist. Dass es also immer mehr Artikel gibt, die zurückgezogen werden müssen aufgrund von Fehlern. Teilweise gibt es auch mehr so Flüchtigkeitsfehler, also diese, also diese Fehler, die halt einfach passieren, aber unter dem Druck, den man steht, passiert es halt eben schneller, dass man vielleicht so bestimmte Sachen auch übersieht. Also das auf jeden Fall halt als ein großes Problem. Ein weiteres Problem, was dazu kommt, ist, dass auch die zurückgezogenen Artikel danach auch noch zitiert werden. Das sehen Sie jetzt da. Also dieser erste Science-Artikel wurde 2007 zurückgezogen und ähm, über 800 Zitationen kamen noch nach dieser Retraction. Und ich würde vermuten, dass sich nicht alle darauf beziehen, dass er zurückgezogen wurde, sondern vielmehr, dass man solche Artikel nach wie vor als Beweis dafür nimmt, um äh, beispielsweise eigene Hypothesen in den eigenen Studien dann trotzdem weiter zu äh, belegen, auch wenn sich gezeigt hat, dass der Artikel überhaupt nicht gültig ist, wie er ist. Als zweite Konsequenz daraus ergibt sich die sogenannte Replikationskrise. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Die ergibt sich auch ein Stück weit als Folge dieser falschen Anreizstrukturen, die ich eben skizziert habe. Nämlich Replikation, also sozusagen denselben Effekt, den eine andere Studie schon mal gezeigt hat, nochmal nachzukochen, also versuchen das zu überprüfen, ob das tatsächlich so stimmt. Vielleicht auch so konzeptuell nachzuprüfen mit anderen Stichproben mit vielleicht einem leicht abgewandelten Design oder halt auch eben so eine ganz eins zu eins Replikation, wo man wirklich versucht, die Stichprobe möglichst ähnlich zu halten, dieselben Instrumente verwendet, dieselben Analysemethoden und so weiter. Das ist sehr wichtig für die Forschung, halt eben auch, um sicherer zu sein, dass die Effekte tatsächlich existieren. Diese Replikationen gelten allerdings jetzt als äußerst unkreativ, und werden entsprechend auch nicht belohnt. Da ist zum Glück einiges im Wandel. Momentan also mehr und mehr Zeitschriften ähm, akzeptieren auch sogenannte registrierte Replikationen, wo man dann vorher sagt, so ja, ich möchte jetzt diese Studie replizieren, dass man teilweise dann auch schon eine Garantie bekommt, dass das ähm, veröffentlicht wird, ähm, wenn äh, halt sozusagen, also unabhängig von dem Ergebnis, was rauskommt. Das ist schon eine sehr wichtige Bewegung. Da unten habe ich das Beispiel des Power Posing. Das haben Sie vielleicht auch schon mal so in der Presse erlebt, also wenn man sich so hinstellt wie Superwoman oder sowas, dass man sich dann irgendwie besser fühlt und das Selbstbewusstsein steigt und der Testosteronspiegel und was weiß ich nicht alles. Auch das ist einer der ganz auffälligen Effekte und der auch sehr bekannt wurde, der allerdings auch nicht replizierbar war. Insofern ist auch das ein Problem, weil das wiederum so ein schöner, sensationeller Befund ist, den man perfekt kommunizieren kann und der halt dann trotzdem deshalb nicht richtiger wird. Als weitere Konsequenz ergibt sich ein großes Glaubwürdigkeitsproblem der Wissenschaft. Ich habe Ihnen jetzt hier mal so ein paar Befunde vom Wissenschaftsbarometer mitgebracht, was Wissenschaft im Dialog jedes Jahr macht. Und die befragen dann Leute zu ihren Einstellungen, ihren Meinungen zu Wissenschaft. Und Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit jetzt insbesondere so auf die obere Frage lenken. Da sehen Sie nämlich die Frage, die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben. Da sehen Sie jetzt, dass 40 Prozent der befragten Personen dem zustimmen. Also das ist schon ein ziemlich heftiger Befund. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal so eine relativ starke Gruppe steht, die dem eben nicht zustimmt. Also wir haben da eine ganz starke Spaltung der Gesellschaft zwischen Leuten, die eben der Wissenschaft vertrauen und Leuten, die eher denken, dass man so den Gefühlen, den gefühlten Wahrheiten, dem Glauben und so weiter mehr vertrauen sollte. Und das ist schon ein ganz schön erschreckender Befund. Und also ich habe ja so ein paar Gründe skizziert, wie das auch zustande kommt. Um das Ganze mal zusammenzufassen, wenn wir nach Wahrheit streben wollen, funktioniert das im aktuellen Wissenschaftssystem nur sehr bedingt. Also wir haben Anreizstrukturen, die das unterlaufen. Und im Grunde für den wissenschaftlichen Nachwuchs ist so die Freiheit, die ja eigentlich die Voraussetzung ist, um die Wahrheit anzustreben, nur sehr bedingt gegeben. Also wir haben einen unglaublichen Druck, wenn Sie eine Promotionsarbeit schreiben, Stehen Sie bei der kumulativen Promotion unter dem Druck, in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Zahl von Artikeln zu publizieren? Das dauert mit diesem Review-Prozess teilweise sehr, sehr lange. Und insofern müssen Sie da halt auch schauen, dass Sie da einfach fertig werden innerhalb der Zeit, bis die Projektgelder auslaufen oder bis Ihre Stelle sozusagen nicht mehr finanziert werden und auch das Engagement in der Öffentlichkeit wird nur sehr bedingt belohnt. Ich hatte das eben gesagt bei den Berufungsverfahren. Wissenschaftskommunikation ist im Grunde das, was nicht honoriert wird, im Gegensatz zu Publikationen oder zu Dritten. Und die aktuelle Vertrauenskrise der Wissenschaft, die spiegelt das, denke ich, ganz interessant wieder. Und das beschränkt sich auch nicht nur auf die Wissenschaft. Also wir haben das ja in allen gesellschaftlichen Institutionen. Dass wir Gruppen haben, die der Politik nicht mehr vertrauen, dass wir Gruppen haben, die die Presse als Lügenpresse bezeichnen und so weiter. Also im Grunde so alle Institutionen, die eigentlich so das Ideal der Wahrhaftigkeit haben, so dieses Streben nach der Wahrheit, denen wird auch mehr und mehr misstraut, zumindest von bestimmten Teilen der Be mit dem March for Science wollten wir im Grunde einen Gegenpol dazu setzen. Ich denke, von dem haben Sie gehört, die Uni Frankfurt die hat das ja auch ähm, unterstützt. Und worum es uns im Grunde ging, der Aufhänger war ja eigentlich die Wahl von Donald Trump, aber das war im Grunde nur so der Aufhänger und nicht so sehr die Ursache, ähm, sondern unser, ähm, unser Anlass war im Grunde, dass wir so das Gefühl hatten, dass mehr und mehr der Lüge Glauben geschenkt wird. Kellyanne Conway mit den berühmten Alternative Truths, das war so ein ganz auffallendes Beispiel, wo das halt so ganz klar auf den Punkt gebracht wurde und dagegen wollten wir halt eben was machen und für die Werte der Wissenschaft einstehen, also einstehen als insbesondere für die Wahrheit. Hier nochmal gerade so ein kleiner Überblick, wo das überall stattgefunden hat. Wir hatten das Ganze aus bochum lang gestartet und hatten im Grunde angefangen mit einem Tweet, als Antwort auf, die, auf, die, auf den Aufruf aus Washington, D.C., wo das, der gesamte March for Science weltweit gestartet war. Und die fragten dann, wo sind eigentlich Science March Frankreich, Science March UK, Science March Germany. Und wir hatten dann diesen Account registriert für Twitter, mein Lebensgefährte und ich, und hatten dann halt geschrieben, hier we are, und dann ging das Ganze dann los. Und Da gab es eine ganze Menge von Gruppen, in verschiedenen Städten, die sowas auch machen wollten, die uns dann angeschrieben haben und wo wir dann einfach die Leute zusammengebracht haben. Wir dann gesagt haben, wenn so irgendwie fünf bis sechs zusammen waren, so ja, hier sind die Adressen von den anderen, setzt euch doch mal zusammen. Und im Grunde war das so eine Koordinationsarbeit, die wir gemacht haben, das Ganze so ein bisschen wir hatten es halt initiiert und dann halt auch koordiniert, aber die Organisation im engeren Sinne, die lag halt bei den lokalen Marches und die haben das dann auch so im Einklang mit lokalen Schwerpunkten gemacht. Manchmal lag der Fokus mehr auf der Wissenschaftskommunikation, manchmal mehr so auf dem Spaßcharakter, dass Wissenschaft was Tolles ist und Freude macht. Anderswo lag es dann so stärker politisch, also das war eine ganz, ganz große Vielfalt von Zielen, die auch damit lokal verfolgt wurden. Was ja auch sehr gut ist, es ist ja ein Grassroots-Movement, also eine graswurzelbewegung, die halt eben auch so eine Vielfalt dann braucht. Wir hatten insgesamt 22 Veranstaltungen, also 21 Städte und eine Insel. In Deutschland insgesamt über 37.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen weltweit, hunderttausende. Und was wir ganz schön fanden, so als die Deutschland-Koordinatoren, dass wir halt die zweitmeisten teilnehmenden Städte hatten. Also nur die USA, die hatten noch mehr. Aber wir hatten halt wirklich so ganz Deutschland abgedeckt und so keine Zentralveranstaltung. Was halt eben auch klasse war, weil die Leute halt wirklich motiviert haben, motiviert waren, vor Ort was zu machen. Berichterstattung war in sämtlichen Medien, also in der Tagesschau, Tagesthemen, in den großen Zeitungen und so weiter. Noch nach wie vor ist das Thema von Interesse. Also Stiftungen befassen sich damit. In der Wissenschaft wird es auch kommuniziert, zum Beispiel vom Hochschulverband Forschung und Lehre und so was, die schreiben darüber und es kommt halt immer wieder mal auf das Thema und ich denke, diese Großdemo, die es war, die hat einen ganz schönen Stein ins Rollen gebracht. Hier nochmal so ein paar Impressionen aus den verschiedenen Städten. Also Sie sehen, das war in den meisten Orten so eine Demonstration, aber es gab halt auch Kundgebungen mehr, dass man einfach einen Ort hatte und hat dann sozusagen da bestimmte Leute sprechen lassen und so, so teilweise auch Vertreter aus, den, aus der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, die uns insgesamt so ab Anfang April, das Ganze fand ja am 22. April statt, unterstützt hat. Das war natürlich dann nochmal so ein Dammbruch, also wirklich so von dieser, von diesem einen Twitter-Account hin zur Unterstützung aller großen Wissenschaftsinstitutionen. Das war schon ein ganz massiver Schritt, das hätten wir nie gedacht, als wir damit angefangen haben. Und es ist großartig, was da die lokalen Organisatoren auch alles geleistet haben, dass es da zu so einer großen Veranstaltung insgesamt auch kam. Wir hatten anschließend dann Rückmeldungen eingeholt. Und ich habe versucht, Ihnen das Ganze hier mal zu integrieren, was sich so daraus für die zukünftigen Handlungsfelder ergibt. Also wir hatten Rückmeldungen ganz unterschiedlicher Art, teilweise Leute, die verschiedene konkrete Projekte gern durchführen würden, manchmal auch so, so bestimmte Themenfelder und sowas. Und das hier stellt im Grunde so den Versuch dar, das alles mal ein Stück weit zu integrieren. Was Sie hier sehen, sind so die drei Säulen, das sind so die großen Themenfelder, würde ich sagen. Also um die es dann geht. Wissenschaft und Gesellschaft. Welche Rolle soll Wissenschaft in der Gesellschaft spielen? Wie kann die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft erhalten bleiben? Wie können wir miteinander kommunizieren? Das ist so das, was sozusagen quer läuft, dieser Balken Wissenschaftskommunikation. Die Wissenschaftskommunikation ist sozusagen das Wie und diese drei Säulen stellen das Was dar. Also mehr so die konkrete inhaltliche Ebene und die Wissenschaftskommunikation eher so eine methodische. Der zweite Pfeiler ist dann Wissenschaft und Bildung. Also wie können wir Menschen überhaupt befähigen, so eine Scientific Literacy zu erwerben? Dass wir ähm, vermitteln können, wie funktioniert der wissenschaftliche Erkenntnisprozess, wie kommen Befunde überhaupt zustande und uns eben nicht beschränken auf irgendwie einen tollen, witzigen, interessanten Befund, ähm, sondern halt eben auch vermitteln, wie das Ganze zustande kommt, dass die Leute sowas auch kritisch einordnen und nachvollziehbar machen, wo zum Beispiel Kritikpunkte methodischer Art liegen. Also häufig hat man das ja so, dass dann so ein sensationeller Befund kommuniziert wird, der dann auf einer Stichprobe von irgendwie 40 Leuten beruht oder sowas. Und der dritte Pfeiler ist dann Wissenschaft und Politik. Es ist ja so eine häufige Frage, wie politisch Wissenschaft sein darf. Also an sich finde ich die Frage schon etwas befremdlich. Aber so die Frage, inwieweit Wissenschaft die Politik informieren soll, wie da auch die Kommunikation miteinander funktionieren kann, inwieweit sich Wissenschaft auch engagieren soll für Probleme von Wissenschaftlern in anderen Ländern, also sozusagen, wenn man Wissenschaft als ein internationales Unterfangen sieht, was halt über alle Ländergrenzen hinweggeht. Dass man auch schauen muss, dass in anderen Ländern ja Wissenschaftler auch konkret bedroht werden, ihre Arbeit nicht mehr verrichten dürfen und so weiter. Das ist halt auch so eine Frage der internationalen Solidarität, ist, sich da Und Das Ganze steht jetzt unter dem Dach der Werte und das ist, das ist, glaube ich, eigentlich das, worum es ging. Dass wir nach Wahrheit streben wollen als Wissenschaftler und auch als Wissenschaftskommunikatoren ja letzten Endes und dass die Freiheit dafür eine notwendige Voraussetzung ist. Dafür müssen bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. Das ist jetzt das, was dieses, dieser blaue Hintergrund äh, darstellt. Und das umfasst im Wesentlichen so die Konditionen, wie Wissenschaft wieder, äh, zu dem werden kann, was sie sein kann. Ich habe jetzt fast wieder gesagt, es ist halt die Frage, ob sie es jemals wirklich war. Aber die Idee, die ist halt schon, dass man versucht innerhalb dieses Wissenschaftssystems wieder stärker dem Ideal der Wissenschaft gerecht zu werden. Diese Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Wissenschaftssystem, die ist wichtig und es geht halt dann sozusagen darum, die beiden wieder ein bisschen näher aneinander zu bringen. Als Fazit würde ich gerne ziehen, dass es bei March for Science eben mehr um die Frage ging als diese Spaßkomponente. Dass wir halt nicht nur kommunizieren wollen, dass Wissenschaft cool ist und Spaß macht und auch wichtig ist. Natürlich ist das zentral und ganz relevant, also diese emotionale Ebene, das ist, denke ich, das, womit man die Leute überhaupt erstmal interessiert für die ganzen Themen. Aber worum es eigentlich geht, ist um Freiheit und Wahrheit, also die zentralen Werte der Wissenschaft. Also die Herausforderung sowohl an die Wissenschaft als auch an die Wissenschaftskommunikation ist aus meiner Sicht, wie wir diese Werte auch glaubwürdig und nachvollziehbar kommunizieren können und unter welchen Bedingungen wir diese auch als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen leben können. Also das Ganze, das umfasst viel mehr als sozusagen nur so diese einmalige Demo, sondern es geht tatsächlich um eine Wertedebatte, die auch über die Wissenschaft hinausgeht und sich im Grunde auf alle Institutionen erstreckt, die, die sich bemühen, der Wahrheit gerecht zu werden. Soweit also von mir. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und danke insbesondere all denjenigen, den ganzen lokalen Organisationsteams, die den March for Science möglich gemacht hatten. Das war eine ganz großartige Erfahrung, wie das, wie das gehen kann, dass so viele Menschen für eine Idee an einem Strang. Sind. Danke schön. Ja. Wow. <laughs>